Hallo, herzlich willkommen auf dieser Webseite. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Frage an dich. Was haben alle erfolgreichen Menschen auf dieser Welt gemeinsam? Richtig. Nahezu alle erfolgreichen Menschen haben einen persönlichen Coach. Sie haben einen Mentor, der für sie da ist, wenn sie ihn brauchen und der ihnen zeigen kann, wie sie dahin kommen, wo sie, wo sie hin möchten. Und sie haben einfach gelernt und haben für sich erkannt, dass es keinen Sinn macht, nach der Versuch- und Irrtum-Methode zu arbeiten und in, in langer Zeit, die sie investieren, viele Fehler zu machen und um dann zu erkennen, dass es nicht funktioniert, sondern sie wissen, dass es einfacher und effektiver ist, von den Menschen zu lernen, die das schon haben, was sie möchten und sich auch dieses Wissen notfalls einzukaufen. Und warum solltest du dich jetzt von mir coachen lassen? Zum einen habe ich jahrelange Praxiserfahrung. Ich weiß, welche Strategien funktionieren, welche nicht. Ich habe einen großen Wissenschatz, fundierte Kenntnisse, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Vor allen Dingen lebe ich das, was ich lehre. Ich generiere täglich neue Interessenten durch meine Arbeitsweise, für mein Business, für meine, für meine Projekte. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, du bekommst von mir kein großes Blabla, sondern... Zum einen punktgenaue Schritt-für-Schritt-Anweisungen und wenn du mal äh, ja keine Motivation in dir spürst, bekommst du den nötigen Kick, dass du dann auch weitermachen kannst und gerne helfe ich dir dabei den Weg mit dir zu gehen, von vom ersten Schritt bis zum Ende des Projekts. Und ähm, ich habe dir jetzt unterhalb des Videos nochmal alle Infos zum Coaching ja zusammengefasst. Wenn du aber dennoch Fragen haben solltest, stehe ich dir natürlich auch gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf deine Anfrage. In diesem Sinn wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.